Hallo, einen wunderschönen guten Abend hier bei den NOVAX. Ich probiere gerade meinen neuen Selfie-Stick aus. Ich habe die Technik mittlerweile raus, denke ich. Das ist jetzt die Premiere, mein erstes Video mit einem Selfie-Stick. Heutiges Thema, ein Tipp für euch. Um Heißhungerattacken vorzubeugen, empfehle ich jedem, der im Programm ist oder auch nicht im Programm ist, wirklich jedem, statt nach Schokolade zu greifen, macht euch einen schoko pudding Er schmeckt lecker, er macht satt, hat kaum Fett, hat kaum Kalorien und deine Gelüste nach Schokolade werden gestillt. Ich, äh, möchte euch zeigen, wie ich den mache, und da müsste ich mal eben kurz den Bildschirm umdrehen. Ein Moment, oh, also alles, was wir brauchen, ähm, im Übrigen bitte nicht darauf achten, wie es hier in meiner Umgebung aussieht. Ich hatte noch gar keine Zeit aufzuräumen. <lacht> ähm, ja, ja, was ihr braucht, ist äh, natürlich Kasein eine Schüssel und eine Waage, die ich jetzt einschalten werde. Und dann füllt ihr einfach 30 Gramm in eine Schüssel. Ungefähr 30 Gramm. Und dazu gebt ihr einfach Wasser hinein. Äh, ich würde sagen so um die ähm, ja, 100, 100 Gramm. 100 Gramm. Ups. Ja, so ungefähr... Und dann äh, mit einem Schneebesen einmal richtig kräftig umrühren, bis ihr eine, ähm, ja, eine festere Konsisten Konsistenz bekommt. So. Ja, mit einer Hand klappt das natürlich nicht so einfach, ähm, auf jeden Fall müsst ihr, Moment, alles gut umrühren und das Ganze sieht dann ungefähr so aus, im Moment ziemlich unappetitlich, aber... Wenn ihr das Ganze in den Kühlschrank stellt, für ungefähr 30 Minuten, äh, dann sieht es, ich habe da mal was vorbereitet, <lacht> dann sieht es so aus. So, das war mein ähm, schoko pudding Ihr habt die Möglichkeit, auch eine andere Sorte auszusuchen. Entweder Vanille oder Karamell. Ich weiß nicht, was es da für Sorten gibt. Ich habe mir damals immer äh, beide gemacht. Äh, einmal, ähm, ich habe einfach die Menge äh, halbiert. Das heißt 15 Gramm. Ähm, Vanille, äh, Vanille Kasein und 15 Gramm Schokoladen äh, ich habe die separat dann ähm, angerührt und ähm, die nachher ähm, zusammen gemischt in eine Schüssel ähm, und ja, das äh, schmeckt richtig gut, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Äh, ja, das war's von mir. <lacht> Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>